Stephen William Hawking wurde am 8. Januar 1942 in dem Londoner Vorort Highgate als Sohn des Facharztes für Tropenmedizin, Frank Hawking, und seiner Frau Isabel geboren. Nach Abschluss der Hochschule studierte er ab 1959 Physik in Oxford. Während dieser Zeit begannen die ersten Anzeichen für seine Erkrankung, die sich während seiner Studienzeit ab 1963 in Cambridge verstärkten. 1965 wurde als, eine Erkrankung des Nervensystems, einer unheilbaren amyotropischen Lateralsklerose diagnostiziert. 1963 begegnete er Jane Wilde, die er zwei Jahre später heiratete. Sie wirkte positiv auf den schon damals von Krankheit gezeichneten Mann Hawking legte seine Promotion an der Universität in Cambridge ab. Dort lehrt er seit 1979 als Professor für Mathematik Das krankheitsbedingte Absterben von Nervenzellen und der Abbau der Muskulatur bewirkte bald schwerwiegende Lähmungserscheinungen, die ihn im Laufe der Jahre fast bewegungslos an den Rollstuhl fesselten. 1967 wurde der erste Sohn, Robert, geboren, dann 1970 die Tochter Lucy und schließlich 1979 der zweite Sohn, Demi. 1974 wurde Hawking Mitglied der Royal Society. In seinen allgemein bekannt gewordenen Theorien zur Kosmologie, mit denen er sich befasst, versucht der Wissenschaftler, die Wechselwirkungen miteinander in Verbindung zu bringen. Für seine Lösungsversuche, die Relativitätstheorie mit der Quantenphysik zusammenzufassen, bekam er den Titel Lucasan Professorship ein angesehenes Lehramt, das beispielsweise schon Isaac Newton innehatte. Das Ziel des eingeschlagenen Wegs in der Naturwissenschaft soll eine große vereinheitlichte Theorie gut, sein. Hawking's wissenschaftliche Vorstellungen zu dem Phänomen der schwarzen Löcher wurden viel beachtet. Er vertritt die These von Orknoll als Entstehungsursache für das Universum. Er bezieht sich dabei auf die allgemeine Relativitätstheorie Er versteht den Orknoll als einmaliges Ereignis, bzw. als ein Ereignis an einem Punkt unendlicher Verzerrung von Raum und Zeit Laut einer seiner Theorien gibt es keinen zeitlichen und räumlichen Anfang und auch kein Ende. Das Universum ist zwar in diesem Denkmodell räumlich endlich, aber auch unbegrenzt, ähnlich einem Ball. Raum und Zeit machen eine geschlossene. Unbegrenzte Oberfläche aus Punkt Hawking entwickelte diese Theorie aus einer vorigen Überlegung, die den Ursprung des Universums aus einem früheren schwarzen Loch erklärte. Mit seinem Buch A Brief History in Time 1988, DT, eine kurze Geschichte der Zeit, wurde Hawking weltweit bekannt. Der Titel verkaufte sich bis 1990 über 8 Millionen Mal und führte monatelang die Bestsellerlisten an In diesem Buch macht der Wissenschaftler die Denkmodelle der Physik und Kosmologie allgemein verständlich Darin erläutert er mit Hilfe historischer Theorien von Galileo Galilei Isaac Newton oder Albert Einstein das Universum. Seine eigene Theorie versucht, die Entstehung des Universums zu erklären. Das Buch wurde verfilmt und mit einer Biografie des Naturwissenschaftlers verbunden. Durch einen Luftröhrenschnitt im Jahr 1985 verlor Hawking die Fähigkeit zu sprechen. Er ist seither für die verbale Kommunikation auf die Benutzung eines Sprachcomputers angewiesen Durch die Folgen seiner Krankheit konnte Hawking seit den 1990er Jahren nichts schriftlich fixieren Er begann in Bildern und Diagrammen zu denken diese Denkweise beeinflusste auch seine anschauliche Darstellungsweise, selbst der kompliziertesten Fachprobleme Von seiner Beschäftigung mit naturwissenschaftlichen Problemen, kam Stephen Hawking in jüngster Zeit auch auf das Thema Gott Weitere populäre Buchtitel von Stephen William Hawking sind Expeditionen an die Grenzen der Raumzeit, das Universum in der Nussschale, Einsteins Traum, Leben im Universum oder Raum und Zeit. Inzwischen ist Stephen Hawking ein hochdekorierter Wissenschaftler mit zahlreichen nationalen und internationalen Preisen und Ehrungen, darunter der Albert Einstein-Preis, die britische Auszeichnung Commander of the British Empire, die 1989 erfolgte Ernennung zum Companion of Honor durch die britische Königin sowie viele Ehrendoktortitel.